Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde des Hauses Messerli, werden wills zum Ende des Jahres ein bisschen nostalgisch. Sind. Also normalerweise sind wir ja in unserer Branche mit den Gedanken so stark in der Zukunft, dass es ein bisschen Zeit fehlt, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber wo ich vor kurzem das gefunden habe, bin ich doch gerade selber ein bisschen in der Nostalgie versunken. Das ist die Firmenchronik, wo mein Vater 1982 von seinen Mitarbeitenden geschenkt bekommen hat und sie dort selber noch ergänzt hat. Haben Sie Lust, einmal einen Blick hineinzuwerfen? Es ist die Geschichte von der Firma Messerli, von meinem Vater und von unserer Familie. Aber vor allem ist es eine Geschichte über Optimismus, Beharrlichkeit und Mut. Und darum finde ich, sie passt perfekt in die Weihnachtszeit hinein. Es war einmal ein junger Unternehmer aus dem Zürich Oberland, der außergewöhnliche Schaufestdekorationen gemacht hat. Das klingt zum Mal ein bisschen gewöhnlich, bis wir erfahren, dass der junge Mann Schwierigkeiten damit hatte, Farben Rot und Grün zu unterscheiden. Er war aber entschlossen, seinen kreativen Traum trotzdem zu verwirklichen und hat sich darum beharrlich und mit viel Unterstützung von guten Freunden durch die Kunstgewerbeschule geschmuggelt. Jetzt hat er sich im Keller von seinem mai in wetzigen sein Satellit eingerichtet. Dort war immer viel Betrieb. Er wurde gemalt, geklebt, gesagt, gezimmert und wurde. Und immer war er auf der Suche nach der nächsten grossen Idee, wo die die Schaufeister zum besonderen Blick gefangen und seine Kunden erfolgreich gemacht hat. Seine Kreationen haben Aufsehen erregt. Die Auftragsbücher haben sich gefüllt und bald hat der junge Mann seine ganze Familie in die Produktion mit einbezogen. Das ist so weit gegangen, dass für einen Auftrag Sogar Karte Garten der Schwiegermutter als weitere Produktionsstätte herhalten. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Der junge Unternehmer hat förmlich von Ideen gesprüht. Und was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, hat er Amig recht beharrlich durchgezogen. Der Schaffensdrang hat ihm eines Tages den Auftrag hineingebracht, um den ganzen Messestand zu dekorieren. In dem Moment hat langsam eine neue Idee angefangen zu reifen. Könnte das der next big thing für ihn sein? So hat er sich immer mehr darauf fokussiert, für seine Kunden Messeauftritte zu realisieren. Bis er eines Tages Rat in der Zeitung gesehen hat: gesucht, Vertretung für Messebausysteme. Und das ist sie war sie, die grosse Idee. Einen Messestand zum Mieten. Für die damalige Zeit eine absolute Revolution. Die Umsetzung Die Umsetzung von dieser Idee hat einiges an unternehmerischem Mut gefordert. Die nötigen Investitionen waren sehr hoch und der Erfolg keinesfalls garantiert. Aber seine Beharrlichkeit und sein Optimismus sind belohnt worden. Die Mietstände waren sehr gefragt und darum hat er kurz vor Weihnachten 1966 entschieden, seine Schaufelskunden aufzugehen und sich voll und ganz auf Messebau äh, zu konzentrieren. So da ist das Unternehmen gewachsen, bald von einer Einzelfirma zur AG geworden und mehrfach seine Weigenschaften entwachsen. Man hat ins Ausland expandiert, ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat schließlich in einem revolutionären Neubau aus Glas in Wetziken sein permanentes Dihei gefunden. Das Palmhaus war nämlich 1990 eines der ersten Energiesparhäuser der Schweiz. Eine weitere Idee des Unternehmers, die, die ihn nicht mehr losgelassen hat, bis er sie hat umsetzen konnte. So ist die Zeit vergangen. Gefühlt natürlich immer schneller und auch die Gesellschaft hat sich immer schneller verändert. Aus einem rastlosen Jungunternehmer ist inzwischen der Patron eines gestandenen und krisenerprobten Unternehmers. Gewisse Sachen ändern sich nie. Immer noch hat er die nächste grosse Idee gesucht und immer noch hat die ganze Familie dürfen mit So ist es dann auch gekommen, dass ich in den 90er Jahren mit der Führung und der Weiterentwicklung vom Unternehmen vertraut worden bin. Für mich ist der next big thing, gewesen, dass Marken eben nicht nur an einer Messe erlebt werden, sondern auch an Events oder direkt am Verkaufspunkt. Begegnungen zwischen Menschen und Marken zu ermöglichen und zu gestalten, und zwar an allen Verkaufspunkten. Das war mein Fokus. Konsequent habe ich damit angefangen, das Unternehmen breiter aufzustellen, sich mit Partnern zu formieren und habe schliesslich eine schlagkräftige Unternehmengruppe gegründet, die für ihre Kunden alle Wünsche im Bereich der Live-Communication abdecken konnte. Bald habe ich aber realisiert, dass das Erleben einer Marke längst nicht mehr nur live passiert. Die digitale Präsenz der Unternehmen hat immer stärker an Bedeutung gewonnen. Schließlich hat jeder einen kleinen Supercomputer mit mobiler Internetverbindung im Hosensack umdreht. Und so habe ich mit meinen Mitarbeitern neue Wege gesucht zum digitale Erlebnis, mit in die Auftritt einflüssen zu lassen, damit das Erlebnis auch noch nach dem Event oder nach dem Messebesuch wirken kann. Was ich dort aber noch keiner vorstellen konnte, ist, dass der next big thing dann eben eine Pandemie war, ist, eigentlich ein Kerngeschäft, die Life Begegnung des Menschen, komplett zum Stillstand gebracht hat. Für fast zwei Jahre war viel Beharrlichkeit und nur mehr Optimismus nötig, gewesen, um Firmen am Laufen zu halten. Aber einmal mehr hat sich der unternehmerische Mut von der Vergangenheit auszahlt. Weil Life Experience geht eben überall auch online. Und mit den Erfahrungen aus dem Digitalbereich hat man den Kundinnen und Kunden auch zu Zeiten von Veranstaltungsverbot Wege aufzeigen wie sie ihre Kommunikationsstil erreichen können. Und jetzt, wo man weiss, wie wichtig echte Begegnungen für die Menschen sind, kann man es kaum erwarten, das Beste aus beiden Welten, live und online, zu verbinden. Ja, wie die Geschichte weitergeht, wird nur die Zukunft zeigen. Es ist jedoch sicher, die neue Realität ist für uns beim Messerli längst zum Alltag geworden. Und ganz in der Tradition von unserem Unternehmen und von meiner Familie ist unser Blick nach vorne gerichtet, immer auf die Suche nach der nächsten grossen Idee. Wir wünschen Ihnen für die kommende Weihnachtszeit und das neue Jahr ebenfalls viel Optimismus, Mut und Beharrlichkeit. Und um bei den Traditionen zu bleiben, seit 2003 gibt es von jedes Jahr eine Musikcompilation compilation mit unseren Lieblingssongs drauf. Die neue Playlist, Winter 2021, können Sie jetzt auf Spotify hören. Und für begeisterte Sammler unserer CD haben wir ein besonderes Goodie. Wir verschenken nämlich 10 von diesen CD-Boxen mit jeweils sieben CDs aus dem Archiv, wo man nicht mehr kaufen kann. Äh, schreiben Sie uns ein Interesse, ein kurzes Mail, info.messerli.live. Die ersten zehn können wir so eine CD-Box zugeschickt über. Viel Spass, bleiben Sie gesund, danke vielmals und schöne Festtage.